Hat. Coole Demo. Wir müssen jetzt den Protest auf die Straße tragen, gerade nach so einem schwarz-blauen Tag wie heute. Die Wahl war eine Katastrophe für die Linke, aber gerade deshalb ist es total wichtig, dass wir uns alle zusammenkommen, dass wir breite Bündnisse bilden, dass wir auch über unsere Spektren hinaus Leute ansprechen, dass wir eine starke gesellschaftliche Linke bilden, um den die Angriffe auf den Sozialstaat abzuwehren und auch die rassistischen Angriffe zurückzuweisen. Deshalb gibt es eine Koordination für den Tag X. Das heißt, wenn die Regierungsangelobung stattfindet, dann wollen wir unseren Protest ganz groß auf die Straße tragen, da vorne beim Ballhausplatz, wie damals auch 2000, um ein starkes Zeichen gegen diese Regierung zu setzen. Die Internetseite ist tag-x.mobi. Gibt's auch auf Facebook, findet ihr, glaube ich, überall und auch wir müssen auch über diesen Tag aktiv sein und wirklich eine dauerhafte, starke gesellschaftliche Linke aufbauen und deswegen wäre es super, wenn ihr die Seite auscheckt, euch bei der Koordination beteiligt und wie gesagt, Teil dieses großen, breiten Bündnisses werdet und wir alle zusammen auf dem Bandtag X auf der Straße sein und noch viel, viel mehr Leute mitbringen. Dankeschön!